Gnome Terminal den Hintergrund ändern. Um den freien Terminal-Emulator von Gnome, Gnome Terminal, zu starten, klickt man auf Anwendung, wählt Zubehör und klickt abschließend auf Terminal. Um den Hintergrund nach seinen Vorstellungen zu modifizieren, wählt man im Menü Bearbeiten den Eintrag Profileinstellung, klickt auf den Reiter Hintergrundtyp. Und kann nun entweder ein Hintergrundbild wählen, den Hintergrund transparent durchsichtig machen oder eine Hintergrundfarbe einstellen, wobei man da auf den Reiter Farben zurückspringen muss. Hier nimmt man das Häkchen bei Farben vom Systemthema verwenden weg und kann jetzt eine Hintergrundfarbe wählen und eine Textfarbe. Per Gconf Editor sind die Einstellungen ebenfalls möglich. Man gibt gconf-editor Enter ein, um den Gconf Editor zu starten und da Apps, Gnome Terminal, Profiles, Default sind die gleichen Einstellungen möglich. Mit dem Tool gconftool Tool 2 kann man die Werte auch ändern. Zum Beispiel einen transparenten Hintergrund hervorzaubern mit dem Befehl. gConfTool-2 Leerzeichen-S einen Wert setzen, Leerzeichen, Schrägstrich, Apps, Schrägstrich, GNOME terminal, Schrägstrich, Profiles, Schrägstrich, Default, Schrägstrich, Background, Unterstrich, T, der Hintergrundtyp, Leerzeichen, minus, minus, type, ist gleich, String, Leerzeichen, Transparent. Um dies wieder rückgängig zu machen, setzt man einfach den Wert S-O-L-I-D. Ciao und viel Glück!